Ja, meine Damen und Herren, wir sitzen hier im Sitzungszimmer, weil man halt in einem Sitzungszimmer sitzt. Es ist unser eigenes Sitzungszimmer, von www.selbstbestimmung.ch und das ermöglicht ihr, meine Damen und Herren, mit eurer Spende. Und da möchten wir ganz herzlich danken. Teil Luxus hat jetzt nicht gerade jede Gruppe. Da haben wir noch Projekte. Einwand auf der anderen Seite, damit das Protokoll gerade projiziert werden kann. Ja, und da ist äh, unsere äh, private Bibliothek natürlich alles mit Sachbüchern zum Thema Selbstbestimmung und äh, Behinderung. Äh, und die äh, Bücher haben wir äh, das große Glück gehabt, Ocas überzogen. Und äh, sonst, ja, Wär's viel zu teuer und sie müssten da viel tiefer in den Sack lange.